Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu ja, einer neuen Folge und heute soll es einfach mal darum gehen, ähm, dir ja, so acht Gedanken mit auf den Weg zu geben, warum eine E-Mail-Marketing-Software ja, nützlich ist, warum du E-Mail-Marketing einsetzen solltest. Und ich würde sagen, lass uns gleich loslegen. Ähm, der erste Gedanke zu dem Thema ist, ähm, dass du ja, durch E-Mail-Marketing ja, Vertrauen aufbaust. Ähm, zuerst muss musst es dir gelingen, eine Beziehung zu deinen Interessenten aufzubauen. Da spielt es auch gar keine Rolle, ob das online oder offline, ähm, ob du da unterwegs bist, wenn du bei einem Kunden am, am Küchentisch zum Beispiel sitzt, dann ist es genauso wichtig, dass du ja eine Vertrauensbasis schaffst, eine Beziehung aufbaust, damit dann später auch verkauft werden kann. Und Im Internet, da man dich ja, ja physisch nicht sieht, nicht mit dir in dem, in dem Sinne kommuniziert, ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, dass du ja dementsprechend ja, ähm, ja, es schaffst, eine, Vertrauen aufzubauen und das kannst du halt eben schön automatisieren auch, indem du ja regelmäßig ja mit deinen ähm, Lesern auf deiner Liste dementsprechend ja dich austauschst, ähm, Mitteilungen ähm, versendest zu deinem Unternehmen, Neuigkeiten, News, ähm, also quasi deine Leser auf dem Laufenden hältst. Und das ist eben, wie gesagt, ein, ein Riesenvorteil, dass du ja mit E-Mail-Marketing ja Vertrauen ja, ähm, ja zu Menschen dementsprechend aufbauen kannst. Der zweite Gedanke dazu ist, dass du ja eine persönliche Ansprache machen kannst. Du kannst das Ganze eben dementsprechend personalisieren. Das ist ein weiterer Vorteil von E-Mail-Marketing, während du auf einem Flyer, ähm, den du in der Stadt verteilen lässt, nicht ähm, die Leute persönlich ansprechen kannst, kannst du bei E-Mail, kannst du übers E-Mail-Marketing deine E-Mails dementsprechend für jeden einzelnen Empfänger personalisieren und kannst auch so zusätzlich direkt ja, die Leute dementsprechend ja, auch mit ihrem persönlichen Namen ähm, ansprechen. Also auch ein gewaltiger Vorteil. Der dritte Gedanke zu dem Thema ist, und das ist ein ganz wichtiger: ja, dass du eigentlich auf jede E-Mail sofort immer ein Feedback hast. Ja, du bist vielleicht manchmal auch ein bisschen Zeit verzögert, aber in der Regel hast du immer ein sofortiges Feedback. Feedback und hast quasi ja, ein messbares Ergebnis. Du siehst also sofort, ob die ob E-Mail die, äh, e äh, erfolgreich war. Ähm, du, du siehst sofort, wie oft wurde das Ganze geöffnet, ja, die Links angeklickt und so weiter. Und dadurch hast du halt eben auch geringere Streuverluste. Ja? Wenn du ähm, heute eine, eine, eine Radiowerbung machst, eine Zeitungswerbung machst, dann weißt du letzten Endes nie genau, wer jetzt ähm, diese. Ja, die, diese Nachricht bzw. diese Werbemaßnahme dann dementsprechend konsumiert, ja, sind es junge Menschen, sind es alte Menschen, arme, reiche, dünne, dicke, also du hast da dementsprechend äh, ja ne, ne, ne ziemlich große, einen ziemlich großen Streuverlust da, du einfach halt nie genau weißt, okay, wer, wer ist denn jetzt der Empfänger dieser, dieser Maßnahme. Ein weiterer Punkt ist, dass du dir über eine, eine, deine eigene E-Mail-Liste, über E-Mail-Marketing eben zusätzliche Einkommensströme aufbauen kannst und das dementsprechend auch passiv, egal in welcher Nische du jetzt bist oder was du jetzt hat, konkret verkaufst, du kannst immer Zusatzprodukte kreieren, die du ja automatisiert dementsprechend darüber verkaufen kannst, ob das ein E-Book ist, ein Hörbuch, ob das ein Mitgliederbereich ist, ein Videokurs, ein Videotraining, was du zum Beispiel selbst kreierst, aber du kannst auch nach, nach bereits existierenden Produkten suchen, die sich schon gut verkaufen, die zu deinem Thema passen, jetzt vielleicht nicht in direkter Konkurrenz zu dir stehen und kannst dementsprechend quasi dein Hauptprodukt über deine Liste verkaufen und aber da außenrum durch E-Mail Marketing noch weitere Zusatzverkäufe dementsprechend generieren. Ähm, der fünfte ähm, Punkt, warum ja, du E-Mail Marketing nutzen solltest, ist, dass du, ja, ne, dass du geringe Kosten hast und hast eine hohe Reichweite. Ähm, je nachdem wie groß deine Liste ist, kannst du mit einer E-Mail auf einen Schlag 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 äh, ja, Empfänger erreichen, die ja grundsätzlich ja an deinem Thema ha Interesse haben, sonst wären sie ja nicht auf deiner Liste. Ähm, und das alles ähm, ist quasi, die E-Mail kostet ja dich nichts. Ähm, natürlich kostet dich deine, dein E-Mail-Marketing-Anbieter was, aber das sind dann eben quasi die einzigen Kosten, die du ja in dem Zusammenhang hast und hast dementsprechend sofort, ja, eine hohe Reichweite an eine Zielgruppe, die an deinen Themen ja, interessiert ist. Also, ähm, fünfter Tipp, geringe Kosten, hohe Reichweite. Dann, ähm, der sechste Gedanke dazu, ähm, ist Unabhängigkeit. Bei allen Vorteilen, die zum Beispiel Social Media wie oder YouTube, äh, Facebook, was die uns alle bieten, ja, ähm, unbestritten. aber was passiert, wenn mal dein YouTube-Account zugemacht wird? Was passiert, wenn ähm, Facebook aufgrund falscher Werbeanzeigen ähm, deinen Account sperrt? Ja, In dem Moment beschneidest du dich quasi selbst, weil du jetzt nicht ähm, aktiv werden kannst. Und so, wenn du eine eigene E-Mail-Liste aufbaust, ja, wenn du äh, E-Mail-Marketing einsetzt, machst du dich unabhängiger, Ja, ich sag mal, von, von anderen Dingen. Das heißt, du kannst dein Business weiter betreiben, indem du dann deine Interessenten halt über deinen E-Mail-Marketing erreichst. Ja? Also Freiheit, Unabhängigkeit ist hier ein ganz entscheidendes Stichwort. Der siebte Punkt ist, du hast ungeteilte Aufmerksamkeit. Auf YouTube gibt es Millionen Videos. Auf Facebook gibt es Millionen Posts und alle ringen um die Aufmerksamkeit ja, des, des Users, also ähm, ja, der Person, die das Ganze jetzt gerade konsumiert. Und wenn aber du eine E-Mail versendest an eine Person, die auf deiner E-Mail-Liste ist und die öffnet diese E-Mail, dann hat sie keine Ablenkung links und rechts. Das heißt, sie liest deine E-Mail und schenkt dir dementsprechend auch volle Aufmerksamkeit. Okay, ähm, last but not least die Auswertung und Statistik. Du siehst sofort, wenn du, wenn du eine E-Mail versendest, du hast Öffnungsraten, du hast die Klickraten, deinen E-Mail-Marketing-Anbieter, also das machen sie in der Regel alle, die bieten dir die Zahlen, die du brauchst, um für dich feststellen zu können, ob deine deine E-Mail dementsprechend erfolgreich war oder eben nicht und kannst dementsprechend schauen, okay, wenn jetzt zum Beispiel die Öffnungsraten ähm, relativ niedrig sind, ist einfach die Frage, war das das falsche Thema, ja? ähm, war die Betreffzeile vielleicht nicht ganz so dolle. Ähm, also du hast dann dafür dementsprechend Ansatzpunkte, wo du ansetzen kannst, während du ähm, bei Flyern ähm, ja, oder bei Zeitungswerben nicht unbedingt immer sofort messen kannst, okay, wie viele Rückläufer kommen denn jetzt daher. Okay, ich hoffe, diese acht Tipps ähm, bzw. acht Gedanken zum, zum Thema, warum du eine E-Mail-Marketing-Software nutzen solltest, ähm, waren für dich hilfreich und haben dich ja, ein bisschen mehr dahin geführt, dass du ja, konkreter über den Einsatz ja, eines, ähm, ja, einer E-Mail-Marketing-Software nachdenkst und dass du mehr darüber nachdenkst, ja, dir eine eigene ja, Liste aufzubauen. Wie gesagt, eine eigene Liste hat viele Vorteile, wie bereits eben schon erwähnt. Und ich hoffe, die Tipps hier sind für dich ähm, ja, sinnvoll, helfen dir weiter. Wenn das so ist, dann teile doch das Ganze bitte mit deinem Netzwerk. Äh, man weiß nie, für wen die Infos interessant sind. Geb mir einen Daumen hoch, unterstützt die Arbeit hier, wenn gesagt, ähm, ja, diese Infos für dich hilfreich sind. Ansonsten, wenn du weitere Informationen ähm, haben möchtest, hast du ja unterhalb ähm, dieser Episode hier die Möglichkeit, ähm, ja, dich in den Newsletter einzutragen, mach davon Gebrauch, dann äh, bekommst du ja in unregelmäßigen Abständen immer ja aktuelle Infos ja von mir und natürlich weitere nützliche Tipps und Tricks. In diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg, ich wünsche dir einen schönen Tag, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao. Oh, oh, oh, oh,